Oh mein Gott! Ich helfe dir, ich helfe dir! Fuck ihr sieht mich! Leon, Leon, Leon, Leon, Leon, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich kann ich, drei Herzen! Zwei Herzen! Servus guys, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Hardcore. Heute mit dem Mike of Mike's Kanal. Äh, ja. Lea, Meine Pfeile! Kann ja, also ich durch ne? mein Pfeil hoch. Hey, der ist da ganz runtergefallen. Also, also wir spielen jetzt ein bisschen äh, Hardcore. Leute, bei und mir lässt Ich weiß, die Folge kommt spät, abends. Tut mir ja leid. Und Aber bei mir wenigstens.. Ich find gleich kein weg ich spiele nicht auf dem PC. pc ja. Nein. Nein, nicht kalt ja. und. Recht. Hey, wir haben einfach eine ja, Schule und wir haben einfach nur das gesungen ich die ganze Schule also zumindest unsere Klasse singt die ganze Zeit nur dieses Lied ich check nicht wieso das ist jetzt eigentlich nur so ein, so ein äh, komisches Lied was ich gar nicht mehr kannte vorher äh, Mike wo war die Hülle die wir noch entdeckt hatten letzte Folge? weiß ich nicht was du meinst also wir wollten noch ich wollte eigentlich in eine neue Hülle gehen mit Druck klar ja weißt? du wolltest in eine Hülle gehen ich wollte ja das Haus bauen Nein, nein, nein, ich wollte das Haus bauen. In so ein Dorf bauen, war das. Jeder von uns hat ein eigenes Haus. So war das. Nein, wir machen ein eigenes Haus. Ich will ein eigenes Haus bauen. Nein, ein Gemeinschaftshaus, Leon. Ich will gerade ja, den bauen. Ich will bauen, ich kann gut bauen. Wir bauen zusammen, okay? Du machst das Dach. Ich kann keine Dächer. Ich hab dich. Dann mach ich das alles. Brauchen wir Diorit, nee. Doch. polar Diorit könnten wir gebrauchen. Und was können wir gebrauchen? Also den polierten Diorit. Wozu zum Bauen? Nee, Hä? komm, brauchen wir nicht. Hab ich hab weggeschmissen. Putz! sterben nun! Alter Leo, du bist nicht wissen, wie viele Eier ich habe. Ich auch über ein Stack. Leon Ah! Oh nein, jetzt mein Internet. Immer wenn ich auf den Server bin, dann ruckelt es so richtig. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe dabei mache ich doch gar nichts falsch. Doch dein Leben. Oh. Kannst du eben auf den Höfen aufpassen, dass da alles. Also kannst du kannst mal ein bisschen was reintun, okay? Ich baue gerade schon. Ich, ich baue auch mal ein bisschen was rein. Also, wo wollen wir jetzt gleich reingehen? Oh, okay. Du kannst mir eben eine suchen und ich komm dann zu dir. Was machst du da? Okay Leute, diesmal, an diesem Hardcam macht Leon anscheinend das Haus. Ist okay. Ich schau dir zu, schau dir zu. Ja, das sieht richtig witzig aus. <lacht> <ist> richtig <lacht> Nein! Oh. Oh. Nein! Nice. Ja, Leon, man kann keine Eier mehr schmeißen auf die Gegner. Ach nee, das sind paar. auch... Warte! Oh. Nein, hau rüber. Ich habe keine Füße. Nein Mike, das können wir züchten. Leon, ja, das wird abends. Sollen wir aufbleiben? Jolo. Dann sterben oh, wir halt. Komm, ist egal. Wir haben das Plex. <lacht> okay, ich, ich hab's. Leon, so hinter dem Baum. Äh, wir, wir aubern das hier, okay? Wie Ich mache da jetzt erstmal Feuer rein. Und weißt, was ich mache? Ich machen einen Star. Also so ein... Ähm Sind wir bei Mount Everest? Das Babyhühnchen. Ich mache oh, ja. eine Flagge, Leon. Ich mache eine Flagge, okay? Das ist unser Berg. Weiß ich weiß nicht, wie ich wieder runterkommen soll. Komm um her, Bibi Hühnchen. Leon, wie komme ich wieder runter? Wenn ich runterfalle, dann sterbe ich, glaube ich. ich Schieß, Mike! Was? Ey, komm her! Das Hühnchen will da nicht rein. Ich mache eine Flagge, Leute. Frag mich nicht, wie das eine Flagge ist. So. Aber egal. Hast du Wolle? Ich, ich baue gerade eine Flagge raus. Okay, Leon. Scheiße, ich habe richtig viel Schaden bekommen. Leon, schalte die Flagge an. Nein, wir brauchen die Wolle. Mach das aus Holz oder so. Wir brauchen die Wolle für. Hier sind Be Creepers bei deinem Haus, Jolo. Weniger. Ja, <lacht> viel Spaß drauf, Leon. Was tust du das gerade? Mit dem Pfeil. Ja, ja, ja. Das weiß okay. ich. Ich brauche den Ofen ab. Ich bin eh gefickt, wenn ich jetzt runtergeschossen werde. Okay, aber ich sollte hinten hingehen und da dann zu bauen ein bisschen dings schon ich habe 15 level alter ich schwöre die geläuft hast du die zeit im auge leon ja. <lacht> gut dann habe ich sie ab jetzt im auge im auge ja. gut bis ich muss mal sagen so 40 oder so also die folge kommt leider wieder 18 uhr oder ein bisschen später sogar zu mir leid dafür leon das Zombies ich habe angst die kommt die haben mich gesehen das Lava, da können wir aber noch nichts machen, weil wir kein Haben wir genug. Wir hätten eigentlich genug Eisen. Ey, ja, nee, da ich mache, Ich mach, ich mach, ich mach. Easy. Oder auch nicht. Leon, ich läge. Unsere Ernte. Hey, guck, jetzt gibt Zombies da kommen. Leon, ja genau, ja, noch von hinten. Leon, ich bin Leon, fast tot, Leon, ne? Leon, ich geh weg. Leon! Oh mein Gott! Ich helfe dir, ich helfe dir! Hau er sieht mich Leon Leon Leon Leon Leon Hilfe Hilfe Hilfe Ich fahre drei Herzen zwei Herzen zwei Herzen Leon das ist das Ende das ist das Ende das ist das Ende das ist das Ende Nein nein renn einfach weg ran einfach weg Ich baue mich ein nein, baue dich ein Oh ich habe mich eingebaut Nice oh es, was. es was ich was ich kämpfe oh Gott oh. Alles ich oh ich, ich habe ja gerade, wir brauchen Wolle noch ein paar. Du weißt nicht, wie schnell mein Herz gerade rast. Ich, du weißt es nicht. Ah, oh, da bist du. Oh mein Herz, oh, Leon, mein Herz. Kann das sein, dass der Name blaues? Umg wie schon, ne? Das ist irgendwie so mehr blau. Leon, war nicht mit Ach, mir. ein. <lacht> ihr Leute, ihr wollt, ne, wollt nicht, nicht wissen, noch Wolle. Ich habe, ich habe äh, gar keine Wolle mehr. nee. habe ich alles dafür. Äh, Meike, würde ich sagen, einer von uns beiden lief, kurz, damit wir schlafen können. Obwohl, nee, das oh nein, mein Internet, beste Internet. Oh nein, Leon, was machen wir denn da jetzt? Hm. Ich glaube, ich sollte wieder auf den Server kommen. Okay, ich komme so. auf den Server jetzt hoffentlich. Oh Leon, ich bin wieder. Ah, das ist Tag. Ach du warst auf dem Bett. Du warst im Bett ohne mich. Leon. Was schmeißt du da auf? Okay. Ich, ich kann das weil das Ding nicht mitnehmen. Warte, ich hey, schon Spinner, scheiß, oh G -G. Ich, Nein, ich bin wieder eine Spinne. Haut ab, scheiß Giftspinne. Ich mache ihm meine Holzschaufel kaputt. Meinst das <lacht> ist doch scheiß Creeper. Leon? Leon hat sehr viel gebracht, Mike. Ja, <lacht> die sind Fäden, Fäden. Zwei Fäden. Oh mein Gott, ein Faden und dann könnten wir noch einen Bogen machen oder eine Angel. Ja, lass uns eine Angel machen. Bitte. Alter, ich, ich hab gedacht, das wäre die letzte Folge gewesen. Ich schwöre. Leute, gebt ein Like. <lacht> Mit diesen Herzrasen in bei mir, Alter. ich hatte die, die gedacht haben, dass ich gestorben bin, ach ich doch nicht, hallo, ich bin profen. Sagte er und stab am Ein Oh, wir haben uns kurz weg. Okay. Kann man immer machen. Ja, ja. Oh, ich habe keinen Platz mehr Was schmeiße ich weg, Leute, was schmeiße ich weg? Äh, Anders sieht, nur man, nur man, Ich Und ich würde gar nicht wieder nach oben, das verstehe nicht. Mensch, Papa. So okay, okay, hat ihn satt? Halt ich springe ein bisschen weiter. War ein war wieder kommt, okay? okay? <lacht> so warte. Mein ganzer Stein geht drauf, wieso nicht? Ja, aber wie man ja weiß, gibt's in Hardcore ja keine Steine, ne? Hm das ja, dann können wir können wir keine Steine mehr packen, ne? Egal, das ist es wert. Erst move, Mike. Was? <lacht> Geh, ja, viel wenn du mich runterschlägst. Aber <lacht> mach, ich bin nicht Vogel. Du musst ja anhören, was ich alles gesagt habe. Kann ich ja nachher machen. Das ist nachher. Hey, ich habe Auto Jump an. Ja mach's auszulappen. Ich Ey wie hässlich hast du das denn gemacht? Ich esse jetzt mein Kreb, mein Kreb, mein. Warte, wie, wie schreibt man das Warte, oder? Warte. Kreb. Das eh noch weg. <lacht> Nein nicht scheiße. <lacht> ich glaube ich ich aber. aber super, danke für die Informationen. Hier ja, nicht die Höhle. Oh geil, ich baue weiter. Oh geil, ich baue weiter. Ich ja, spring rein, ne? In das. Okay. Alter! Nicht schubsen! Wenn du mich schubst, ist es vorbei mit uns. <lacht> das, ich jetzt das klingt. Das das ist... Ja, jetzt ist es ist vorbei mit dem Projekt, wollen wir so. Was was? Ich habe ja auch nicht umsonst einen einmal. Ich weiß nicht, schon, wo ich ihn hab. Aber ich hab ihn. Leon, sollen mir runter. Aber ich bin ähm, alleine. Ich, ich bin runter, ich bin unten, Leon! Leon. Zombie. Ich habe mich gerade vorher erschrocken, als er da kam. Ja. Ey Mann, mein Okay fuck grad ab. Ja, äh. hm. könntest du mal kommen? Nee. Passt grad gar nicht. Ich muss bauen und so, weißt du. du muss dein Leben zu Ende bauen. Hm, ich brauche brauch Cobblestone. Ich brauch. Leon, wo gibt es denn hier Steine? Schüch. Hä? Die Frage ist zu suspekt für mich. Leon, wo gibt es denn Stein hier auf der Map? <lacht> Hä? Gibt's doch gar nicht. Auch nicht bei Roller. Hä? Leon, wird es wieder nach abends. Willst wieder abends? Die kommt ist gleich schon zu Ende. Wir haben nichts Produktives geschafft, Leon. <lacht> du mal, Leon, komm zu mir. Hey Mann, ich hab das zu niedrig gebaut. Lapp mal, Du kannst nichts. Ach, ist Ein Wunder, warum ich das so niedlich gebaut habe. Ich habe schon die Blöcke allgemein schon hoch genug gebaut. Hat da fehlt kein. Blöck. Ich wollte, wenn ich da vorhin gestorben wäre. Was hättest du dann gemacht? Einfach nur noob in den Chat geschrieben. Noob. Ich mach dich mal. Nein, das geht so. Das Zuckerrohr. Leon, soll ich den Jump machen? Das geht so. Leon, soll ich den Jump machen? Okay, komm, ich mache ihn. Jetzt stirbst du. Nee, mache ich nicht. Hallo, ich bin noch nicht blöd. Leute! Ich nichts. Ich zweites Mal mein Leben auf dem Spiel. Also zumindest das zweites Mal in Folge. Aber jetzt mache ich's. YOLO! Teil. Nein, nehme noch. Aber sonst wäre ich gestorben, ja? <lacht> Mike und sterben. Hey, das ist nie un und es okay. Was? Deutlich möglich. Nicht, du hast das nicht vergessen. Ich habe das hier jetzt ein zu hoch gebaut. Das regt mich gerade auf. <lacht> Was brauchen wir denn nicht? Komm, wer braucht Grani, Alter? Wer braucht im Inventar. Was hast du mit geworfen, Ich habe wirklich kein Platz im Inventar. Oh, und unser Hühnchen ist immer noch klein. Ich habe 18 Zuckerrohr. Nice, ne? No? Oh, das noch mehr. Hier ist ein Sumpf. Leon. Hühnchen. hier ist ein Sumpf. Alter, was ist mit unseren Biomen los? Erstmal 10 Meter lang ein Biom, direkt kommt das nächste. 11 oh, hey, Kopf. Wie ändert mich mein, mein Schwert die ganze Zeit? Wie ändert sich das? Leute, könnt ihr mir das schreiben? Ich hab eine Leine. Alles klar, Achso, ich hab so Ver ich zu Ver Ich habe irgendwie das Gefühl, 11 zu schieben ist irgendwie schwerer. Ja, und kaum vorankommt wenn man so ein kleines 42 scheiß mit und Jetzt also komme ich schnell zum Berg zurück Nein ey du dreckiges Hühnchen. Ja, und diesmal Aber baue ich mich sofort ein <lacht> hey, Nein ich habe jetzt ein Haus gebaut also so ein ja, Umriss Nach der Nacht oder in der Nacht müssen wir aufbauen Hey wie jetzt? Das ist ja auch voll zu Ende. Hey ich brauche schnell einen Samen ein Need and Shame. Vielleicht hat der Leon ja schon den Weg gebaut. Ist okay. Ist okay, okay. Leon, ist so ich mach okay. gleich mal Papier und ähm, Bücher. Aber ach, weißt du, was nicht geht? Wir haben erstens keine Throne und zweitens keine Dias. Yes, hey. Ach Leute, wisst ihr, was ich vergessen habe? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> hey, hey, T-Shirts kommen bald. Kauft <lacht> euch <lacht> <lacht> <lacht> den und wir bringen euch um. <lacht> Leon, hier liegt noch Wolle, ne? Hä, hey, wo ist jetzt mein Hühnchen liegt noch Wolle. <lacht> ich weiß, habe ich da geworfen. Hier liegt noch Wolle, kannst du das hier in den Loch rein? Kannst du das hier holen? Ey, jetzt <lacht> läuft das doch nicht um das. Leon, ich spuck dich jetzt an. Leon, Leon, Leon. <lacht> Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, ich <lacht> bin hoch, baue okay. nicht ab. Ich bin hoch. Ich darf mich jetzt trinken, Leon. Nur du darfst jetzt trinken. Oh. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, du. <lacht> ja, jetzt haben wir vier. Leon, lass mal, lass ah. Ja, lass mich, mal, lass mich mal, lass mich mal, lass mich mal weifen. Die Eier, Leon. Die Folge fast zu Ende, Leon. Weiß. Machen wir einfach ein bisschen länger. Komm. Ich will mein Haus noch heute fertig haben. Jetzt nee, was? Fertig, schaff es eh nicht mehr. heute ich schaff fertig, was ich schaffen will. In dieser Folge nicht mehr, die ist fast zu Ende. Leon. Nee, okay, das sieht scheiße aus. Ja. Was machen die da oben? Ich? Ach so, da oben. Gibt's hier so eine Pflanze hier? Denke ich dir. Nicht Bleib dabei. Spaß. Nein, ich habe eins zu niedrig. Ein Ei, Leon, Leon, wollen Was? wir mal sehen, wie das so, wie die, hier, ja, ich schmeiß jetzt mit Ei ab. Schau, ob ich Glück hab. Ich hab, hey. Glück. Ich hab nie Glück, Mann. Ich hab schon vier gespawnt. Du schaffst nicht mal eins zu spawnen. Puh. Was das? Meine mein, mein Güte! Mein Mike. Oh, willst du mir mal helfen? Ich schaue mir ein bisschen rum, damit ich ein bisschen irgendwas Produktives mache. Leon, ich habe Mrs. Pilz gefunden. <lacht> jetzt nur noch Mr. Pilz. Ist so. Mrs. Pilz kommt ist eigentlich immer netter, deshalb haben wir jetzt voll Glück. Schau meine Hand. Mrs. Pilz. Weißt du wo ich die platziere? Ähm, ach so, machst du gerade ab. Boom. Oh, ähm. Äh, <lacht> <lacht> hey Warte, warte, warte, warte. Wir machen das noch. Wir machen das noch, warte, warte. Hey Warte, schau! Hm? <lacht> boom! warte, warte, warte. Bo Boom! Ich den Boom! <lacht> ja <lacht> ja aber genau so macht man das! <lacht> warte! Hör, wir müssen es höher machen! nein da müssen wir Mike Boop. 13 Jahre, 13 Jahre weiß nicht mal weiß nicht mal wo man Pilze platzieren kann nee, weiß ich echt nicht. es geht nicht ich mach das Schild mal ab kann ich das auch nee. nicht. nehmen es will nicht bist ein Opfer auf Au! Alter habe ich mich erschrocken, what the fuck ich sterbe, Mann. Die Aufnahme ist zu lang das heißt mm. Das ist ein Creeper. Okay, ich baue mich an. Hä? Äh, oh. Ist doch gar kein Creeper, du weißt du, Wie geil mir das gerade ist. Ja, nee, aber nicht. Ich will nicht sterben, ja. Du kannst den Scheiß ausbauen und dann sterben, ja. Mach ich mache jetzt Dorf, ein... Leute. Das ist ein Dorf. Oder bin ich jetzt kaum vollkommen behindert? Ich mache kurz einen kleinen Katz. Ich habe oh, kein Holz Leute. mehr. Ich habe so Hinten. LOL! Ich glaube, das hinten ist ein Villager Dorf. Oh. Ich werde auf jeden Fall nächste Folge hingehen. Sorry, dass es das ruckelt. Ich kann dafür nichts ändern. Wir werden die Folge beenden. Ey, kannst du noch Holz? Also, haut rein. Und bis zur nächsten Folge. Bei uns ist es nur gleich, aber bis ja, tschüss. Leon sagt Tschüss. Tschüss. tschüss.